So, Hier geht es jetzt nochmal um Wahrnehmungshandlungskopplung äh, und ich werde euch zeigen, ähm, dass zum einen so eine direkte Wahrnehmung von Bewegungsparametern ähm, möglich ist, ohne dass viel großartige ähm, Rechenkünste im zentralen Nervensystem dafür notwendig wären und werde auch ähm, Anekdoten dafür präsentieren, ähm, dass von dem gerade ähm, von der Handlungsintention, die man gerade hat, die Wahrnehmung eben auch, ähm, ja, und den Handlungsmöglichkeiten, die man hat, die Wahrnehmung ähm, abhängt. Ähm, Im Sport und im alltäglichen Leben ist es besonders wichtig, ähm, gut abschätzen zu können, ob ähm, ein Gegenstand, der auf einen zufliegt oder zufährt, äh, wann der ähm, an dem eigenen Körper auftrifft, die sogenannte Time to Contact. Ähm, das heißt, es ist von ganz zentraler Bedeutung, ähm, das festzustellen ähm, und deswegen geht man davon aus, dass die Wahrnehmung ähm, von der Zeit bis irgendetwas an einem, dem eigenen Körper auftrifft, ähm, relativ ähm, sparsam kodiert sein muss, sprich, dass man das möglichst schnell erkennen kann ähm, und dabei geht es nicht nur um Gegenstände, die auf einen zufliegen, sondern natürlich genauso gut auf ähm, Gegenstände, auf die man selber zufliegt und auch äh, wenn sich beide bewegen, also der Mensch selber und der ähm, Gegenstand, und wenn man sich so anguckt, wie Vögel auf so kleinen schwankenden Ästen landen, indem sie da einfach hinfliegen und dann präzise auf diesem Ast landen, dann ist da auch so, dass die natürlich irgendwie sowas haben müssen, wie eine Antizipation des Zeitpunkts, wann der Ast tatsächlich da ist, dass sie sich da draufsetzen und draufkrallen. Und das Ganze soll hier mal mathematisch modelliert werden und hier haben wir drei, vier Grafiken von denen, in denen symbolisiert wird, wie man sich das so ungefähr vorstellen kann. Ich habe hier einmal einen Fußball und einmal einen Tischtennisball und das hier ist die Größe des Netzhautabbildes in Zentimetern und das hier ist die Zeit, Oh, hier können gar nicht sehen, was ich da anzeige, weil ich gerade den äh, Laserpointer nicht angemacht habe. Also ähm, hier ähm, haben wir sozusagen das Netzhautabbild und das Netzhautabbild, je näher ein Gegenstand drauf liegt, desto größer wird das. Hier ist also der äh, nah Tischtennisball, da ist der weite Tischtennisball ähm, oder Tennisball und hier haben wir noch mal einen Tennisball, Tischtennisball, da einen Fußball und die Größe des Netzhautabbilds verändert sich, ähm, je näher der, der Zeitpunkt kommt mit dem Kontakt ähm, und eins ist klar, sobald er auftrifft, ist er sozusagen unendlich, da ist die komplette Netzhaut ähm, mit dem Gegenstand ausgefüllt, der ins Auge geflogen ist ähm, und je größer dieser Gegenstand, desto größer ist natürlich auch das Netzhautabbild. Ähm Wenn ich dieses Netzhautabbild mir nicht ähm, als absolute Größe angucke, sondern als Veränderung über die Zeit, ähm, das heißt, ähm, wie, wie ist die Rate des Größerwerdens des Netzhautabbilds, dann bekomme ich hier eine solche Abbildung. <lacht> Und wenn ich das dann auch noch teile ähm, durch die Größe des Gegenstands, dann bekomme ich für ähm, den Fußball und den Tischtennisball ähm, genau die gleiche Kurve. Und wenn ich diese Kurve invertiere, den Kehrwert nehme, ähm, dann ähm, habe ich hier ähm, eine gerade Linie und diese gerade Linie äh, repräsentiert die Zeit ähm, des ähm, bis zum Kontakt und das ist eine lineare Funktion, die ganz einfach wahrzunehmen ist, ähm, die man sozusagen sofort ablesen kann ähm, und die Idee ist also die, dass ich sozusagen ähm, die, das Netzhaut abbild durch die Rate der Veränderung Teile ähm, oder das Verhältnis von Netzhautabbild zur äh, Rate der Veränderung und dass ich aus diesem Maß, und dieses Maß haben die Wissenschaftler Tau genannt, also nach dem griechischen Buchstaben Tau, ähm, dieses Maß, aus diesem Maß kann ich direkt ähm, ablesen, wann denn ein ähm, Gegenstand auf mein ähm, Netzhaut oder auf mein Auge oder auf mich eintreffen wird und das soll also tatsächlich dann äh, genutzt werden, zum Beispiel im Straßenverkehr, äh, wenn man ähm, einen abschätzen muss, ob man vor einem Auto noch ähm, über die Straße gehen kann oder eben nicht, ob man ein anderes Auto überholen kann bei Gegenverkehr oder nicht, ähm, ob ich einen, wann ich die Hand öffne, um einen Ball zu fangen und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, das ist also eigentlich eine ganz praktische Variable. Um ehrlich zu sein, ähm, sind sich die Wissenschaftler trotzdem nicht einig, ob diese Variable Tau denn ähm, eine Rolle spielen, weil ähm, es nicht immer so ist, dass alle Gegenstände, die auf einen zufliegen, sich gleichen, bewegen, sondern sie äh, bremsen meistens irgendwie ab ähm, und dann funktioniert das Ganze nicht ganz so und wenn man sich den Tischtennisball hier anguckt, dann ist die Veränderung erst eigentlich relevant, so ab 50 Millisekunden vor dem Kontakt, ob das dann so ist, um das zu schätzen, weiß man nicht. Ähm, ich wollte auch vor allem die Idee präsentieren, nämlich die Idee ist die, dass sich bewegende die Eigenschaften sich bewegender Gegenstände sofort aus dieser Bewegung wahrgenommen werden können, ohne dass komplizierte Verrechnungen äh, dort stattfinden und ähm, im Gegensatz zu den Differentialgleichungen, die man anwenden müsste, um das numerisch zu klären, ist das hier tatsächlich eine sehr, sehr einfache Berechnung. Eben solches gibt es für das Fangen eines Balles. Wir haben hier die Flugkurve eines Balles, hier wird er abgeworfen und da fällt er wieder runter und ich bin jemand, der diesen Ball fangen soll. Und jetzt nehm, nehmen wir mal an, ich stehe hier und was passiert dann? Ich sehe den Ball, wie er fliegt, und ich sehe ihn erst dort, dann dort, dann da, da, da, so fliegt der Ball und in dem Fall äh, würde er einfach über mich rüberfliegen ähm, und ich wäre nicht in der Lage ihn zu fangen. Ähm, die Idee, äh, wie man das wahrnehmen kann, ähm, direkt aus der Umwelt ist die, dass man hier so eine ähm, senkrechte, also sozusagen nach vorne guckt und sich anguckt, bezogen auf eine senkrechte Fläche, ähm, beschleunigt der Ball oder ist er ähm, in einer gleichförmigen Geschwindigkeit oder wird er langsamer und wenn der Ball beschleunigt und das Beschleunigen kann man daran erkennen, dass diese Abstände hier zwischen den einzelnen ähm, Linien immer größer werden, also hier, der hier ist kleiner als der hier, der hier ist kleiner als der hier, das heißt im Prinzip wird das Ding immer schneller, steigt immer schneller und fliegt dann irgendwann mal hinter mich und wenn das diese auf der Projektion immer schneller wird, dann muss ich mich nach hinten rückwärts bewegen, um den Ball zu fangen. Der andere Fall, ich stehe an der richtigen Position hier und wenn ich da diese senkrechte Fläche einnehme, dann sind diese Abstände hier alle immer gleich und wenn diese Abstände immer gleich sind, dann weiß ich, aha ich muss mich nicht bewegen, ähm, sondern ich stehe schon mal an der richtigen Stelle ähm, und kann hier stehen bleiben, um den Ball zu fangen. Der dritte Fall hier, ich stehe ähm, zu weit entfernt und wenn ich dann hier diese Linie aufmache, dann werden diese Abstände hier immer kürzer. Und das Ding ist, so Beschleunigungen oder gleichbleiben oder langsamer werden, das kann man sehr gut optisch wahrnehmen. Das nimmt man sozusagen direkt wahr und dann kann man direkt aus dieser Wahrnehmung auch schon sehen: Oh, ich muss mich etwas nach vorne bewegen, um den Ball zu fangen, oder ich muss mich nach hinten bewegen, um den Ball zu fangen. Das heißt auch da, es sind übergeordnete Parameter, die ich nutzen kann, um direkt wahrzunehmen was ich tun muss, um ähm, einen bewegenden Gegenstand zu fangen. Ähm, der Zusammenhang von Wahrnehmung und Handlung wurde auch an einfacheren Beispielen überprüft, nämlich ähm, zum Beispiel ähm, wurde die Besteigbarkeit von Treppen untersucht. Es wurden Treppen mit verschiedenen ähm, verschieden hohen Stufen Versuchspersonen so präsentiert und die sollten angeben, ähm, ob diese Treppe besteigbar ist oder nicht besteigbar ist. Und ähm, was man feststellen konnte ist, dass ähm, die Versuchspersonen direkt ähm, bei Anblick der Treppe sagen konnten, oh, die ist besteigbar oder die ist nicht besteigbar. Sie wurden also sofort als etwas besteigbares oder als etwas nicht besteigbares wahrgenommen. Das heißt, direkt aus der Umwelt wurden Eigenschaften wie Besteigbarkeit oder nicht -Besteigbarkeit wahrgenommen, ohne komplizierte Verrechnungen. Wenn man das dann kompliziert verrechnen will, dann könnte man die Beinlänge nehmen und dann noch ähm, die Beweglichkeit in der Hüfte mit dazu und wenn man, da kann man dann tatsächlich auch Formeln entwickeln, ähm, die diese Wahrnehmung objektiv nachvollziehen können, aber ähm, das braucht es halt einfach nicht, sondern äh, die Besteigbarkeit Steigbarkeit von irgendetwas ist direkt aus der Umwelt wahrnehmbar. Und schließlich ist es auch noch so, dass die Wahrnehmung sich vom Handlungszusammenhang her unterscheidet. Wenn man also einen Holzklotz sieht, dann kann der eben unterschiedlich wahrgenommen werden, je nachdem, wenn ich auf einer Wanderung sehr müde bin und möchte mich ausruhen, dann kann ich das als Sitzgelegenheit wahrnehmen. Wenn ich gerade dabei bin, einen Stuhl zu bauen, dann kann das als Baumaterial wahrgenommen werden. Wenn mir gerade kalt ist und ich habe einen Ofen, dann nehme ich als Brennmaterial wahr. Oder als Abstellfläche oder als Workout-Gerät, je nachdem. Das heißt, die Wahrnehmung als solche ist eben auch nicht objektiv unabhängig von meinen eigenen Bedürfnissen und Befindlichkeiten, sondern ist immer abhängig von dem Handlungszusammenhang, in dem diese Wahrnehmung gerade stattfindet. Und all dies sind wiederum auch ähm, Überlegungen, die tatsächlich durch dieses ähm, lineare Modell ähm, der Informationsverarbeitung ähm, nicht abbildbar sind, sondern die eben nur mit einem psychoökologischen Modell oder der Theorie der internen Modelle ähm, abbildbar ist, wo eben da ähm, es solche Rückkreise gibt, die sagen was will ich tun und das hat eben Auswirkungen auf, darauf, was ich wahrnehme. Gut, ähm, soviel zum Thema Wahrnehmung und Handlung ähm, und wir werden dann in der nächsten Vorlesung ähm, zu, zum motorischen Lernen kommen, das heißt wir haben jetzt sozusagen erstmal die Theorien, ähm, die sich mit der Kontrolle von Bewegungen und der Wahrnehmung der Ausgangssituation beschäftigen, abgeschlossen und kommen eher zu dem Teil, wie verändert sich das dann durch Lernen und durch Entwicklung? Bis denn. Tschüss.